Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle! Wir sind hier auf der Eiseninsel. Ich meine, es ist optional hier hinzugehen, aber hundertprozentig sicher bin ich mir hier nicht, weil vielleicht können wir hier irgendwas besonderes finden. Also sollten wir uns umschauen. Man kann hier nach links und nach rechts. Ich werde erstmal nach rechts gehen. Hat, auf, äh, hat einen bestimmten Grund, aber äh, wir tun einfach mal so, als hätte ich keinen Grund dafür. Und ja, soweit ich weiß, ist diese Eiseninsel dafür da, dass man hier ein paar Goodies bekommt und dass man hier so ein bisschen leveln kann. Weil wir sollen ja als nächstes zum See der Kühnheit, glaube ich. Und, ähm, da sollten wir uns vielleicht vorbereiten, falls es zu Kämpfen kommen sollte. Und da ich es gerade finde, sollte ich vielleicht mal auf die Idee kommen, Schutz einzusetzen. Weil ich habe keine Lust auf wilde Kämpfe. Äh, ist Schutz hier drin? Oh, ups. Ja, ja, okay, hier ist Schutz, alles klar. Muss gerade ein bisschen suchen. Nee, da ist Schutz. Perfekt. Wir wollen natürlich keine wilden Pokémon. Und ja, hier gibt es viele Trainer. Darf ich um einen Kampf bitten? Das wird diese, dieses Picknick sicherlich zu etwas Besonderem machen. Du willst hier ganz weit weg verschollen von der ganzen Zivilisation irgendwo in einer Höhle auf einer ganz einsamen Insel ein Picknick machen. Mit einem Fremden, den du gerade gesehen hast. Aha. Okay, gut, jeder wie er will, würde ich sagen. So, Staravia, ich weiß nicht, ob Charmian da irgendwas machen kann, nicht so ganz. Ich tue mal Tricky rein, auch wenn er jetzt mittlerweile sogar schon mehr gelevelt ist als die anderen. Krass, habe ich gar nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie cool, so einen Backband im Team zu haben jetzt. Wir haben übrigens in der letzten Folge den sechsten Orden erhalten von Adam und ja, wir kommen des, dem Ende des Spiels immer näher. Jetzt fehlen nur noch zwei Orden und dann können wir auf die Liga, äh, zur Liga aufbrechen. Was wird uns jetzt noch aufhalten können? Also ich denke mal nichts. Ja gut, wenn dann Kinos so kommt, dann bleibt einfach mal direkt drin. Ich mag Kinos, so. Ich habe das früher äh, nie verstanden, das Pokémon. Aber bei Kinos ist das so, es ist immer in dieser Form. Aber bei Sonnentag, wenn es dann Sonntag einsetzt, dann wird es zu so dieser krassen Form, wie es richtig äh, cool aussieht. dann richtig Wir werden nicht gewinnen, wenn wir Kämpfe nicht ernst nehmen. Naja. Weiß also ich nicht. Ich gehe nach Hause und spiel mit meinen Pokémon. Ja, geh du lieber nach Hause. Hier ist es nicht sicher für jemanden wie dich. Oh. Oh, oh, oh. Du, du, du, du. Du, du, du, du, ich hab mich verwechselt. Ähm, Hier geht es weiter. Okay. Ja, das ist der Sinn dieser äh, Insel ist, dass es halt immer wieder weiter nach unten geht. Immer wieder tiefer und tiefer. Und ich hab mich vertan. Hier links ist der Sattgasse. Es gibt immer... Sie sind zwei Wege und eins davon ist eine Sattgasse und das andere ist der richtige Weg, der weiterführt. Gott, komm ich da durch? Ja, auch an Orten wie diesem schlage ich gern mein Zelt auf. Na und? Los, jetzt lass uns kämpfen, Mann! Okay. Womit willst du mich, willst du mich denn besiegen, Joshua? Joe? Luxio. Immer noch kein Lux, drei. Mensch, Mensch. Naja, immerhin sind jetzt nicht mit einem Scheinungsjahr angekommen, ne? Also das war ja peinlich gewesen. Aber da hätte ich im Spiel zugetraut. Oh Gott, diese große Wildkatze will meiner kleinen niedlichen Katze was antun? Das geht aber gar nicht, ey. Da rufe ich jetzt aber erstmal ähm, den Erwachsenen. Hallo, ich bin der Erwachsene. Wer will hier an meinen Freund, an, meine, an meine Freundin ran? Oder was heißt Freundin? Keine Ahnung, was ich laber. War so gerade so ein bisschen roleplayer auf aber keine Ahnung. Mir ist nichts mehr eingefallen. Egal, lassen wir es einfach. <lacht> Skunkapu? Ja, da kann ich mal was zu sagen zu Skunkapu. Und zwar äh, gibt es Skunkapu nur in Diamant. Und äh, Charmian, das was wir in unserem Team haben, gibt es nur in Perl. Ich meine, in Platin gibt es dann aber beide. Oder gar keine. Beide oder gar keine war das im Platz. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwie so. Ähm, ja. Hatte ich beide noch nie im Team. Und jetzt mal eins davon im Team zu haben, ist ja interessant, finde ich. Aber doch können wir noch nicht kämpfen. Wir sollten erstmal entwickeln, damit wir ein bisschen stärker sind mit Charmian. Ich hätte mich lieber aufs Camping konzentrieren sollen. Wolltest du nicht kämpfen? Ah, wenn ich mit meinen Puppen unterwegs bin, kann ich so gut wie überall campen dann. Okay, so krass findest du das? Und ja, hier ist die Sackgasse. Und hier findet man eine oh, ja, gut, nichts besonderes, Eisenkugel. Ich meine, die kann man noch ausgraben im Untergrund, also. Oh, ja, ja, ich hätte schon gerne noch meine Sprühdose Schutz. Damals hieß das Item nur Schutz oder Superschutz oder Topschutz. Jetzt heißt es Sprühdose Schutz, weil man ja auf das vom Icon her überhaupt nicht erraten kann, was das für ein Item ist. Weil, weiß nicht, ich find's unnötig, aber ich mein... <lacht> es gibt schlimmere Dinge, über die man sich aufregen kann. Das ist wirklich so... So, weh, die haben das Item umbenannt. So eine Sache ist das. Wen juckt's im Endeffekt? Und ich bin falsch rumgelaufen. Nice! Hier ist nämlich ein Aufzug. Und mit dem... ...geht es weiter. Ich versuche immer den Weg zu gehen, wo ich glaube, ist der Sattgasse, damit ich erstmal alles zeigen kann. Der Held der Arbeiterklasse, begrüßt euch. Du findest, dass du ein Held bist? Der Arbeiterklasse, aha. Aha, aber das war's dann auch, ne? Kein Held der Pokémon-Kämpfe, nee, nee, das bin ich. Nicht. Denn ich werde Champion sein, wie keiner vor mir war. Naja, gut, dafür ist es vielleicht ein bisschen zu spät, aber... Still... So, Tails. Die habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Aber das Problem ist auch irgendwie, dass ich. Na äh ja gut, was heißt Problem? Das ist kein wirkliches Problem, aber. Na ja gut, was will was ich eigentlich sagen? Egal. Probieren wir mal Kaskade aus. Das ist eine neue Attacke, die wir bekommen haben. Oh, das war eine richtig coole Animation. Das war eine richtig coole Animation, ich meine, die habe ich irgendwann schon mal gesehen, aber egal, ich fand es jetzt auch trotzdem nochmal cool. Und ein, oh Gott, ein Georock. Ich hoffe, es sprengt sich nicht in die Luft, das wäre nicht so cool. Große Steine, falls du es nicht wirst, können sich in die Luft sprengen, vor allem auch im Real Life, das ist total möglich, hundertprozentig, kein Fake. Georock wollte es zeigen, aber ich war schnell genug, um es zu degradieren. der Held der Arbeiterklasse wegen zum Abschied. Vor etlichen Jahren habe ich hier gearbeitet. In der Eisenhütte in der Nähe von Flori habe ich auch schon gearbeitet. Man könnte sagen, dass mich Eisen anzieht wie ein Magnet. Aha. Guck mein Schutz geht gleich leer, oder? Ich habe nicht mehr so viel. Hätte ich äh, geplant, hätte ich mir bestimmt Schutz gekauft. Aber ich habe halt nicht geplant. Und ich wollte hier nicht lang gehen. Ich wollte runter. Denn hier gibt es noch einen Trainer, der kämpfen will. Hey, bleib stehen. warum ich ja die Aufzüge prüfe, kann ich auch gleich dich mitprüfen. Äh... Wie soll ich das verstehen? Wie willst du mich prüfen? In einem Kampf? Guck mal, du bist einfach ein schlechterer Trainer als der Typ gerade. Und du willst mich prüfen? Hm, ja, okay, okay. Alles klar. Muss ich nicht verstehen? Nein. Vielleicht können wir sogar heute noch Charmian entwickeln. Die Möglichkeit besteht. Es ist nämlich durch ein Level-Up. Anders als bei Traunfugil. Denn Traunfugil entwickelt sich nicht durch Level-Up, sondern durch was anderes. Und auch nicht durch Tausch. Durch was werde ich euch noch, wenn es soweit ist, zeigen oder sagen. Aber... Bislang sollten wir uns darauf konzentrieren, unser Charmian zu entwickeln, damit es noch süßer wird, als es eigentlich schon ist. So, du bist jetzt mal weg mit deiner blöden Robustheit. Ciao. Bam. Ich meine, man kann hier auf der Eisinsel auch besondere Items finden, die du sonst woanders nicht findest. Ähm was heißt besondere Items? Weltenere Items, sage ich mal besser. Meine ich. Alles in Butter. Habe kein Problem feststellen können. Ja, dann ist das auch super. Dann lass mich bitte weitergehen, ja? Ich überprüfe die Aufzüge regelmäßig. Die Sicherheit ist gewährleistet. Äh, ja, cool. Das sagtest du irgendwie bereits. Eisenschweif. Äh, ja, so eine Attacke, die man Pikachu ziemlich gut kennt. Eisenschweif. Aber es ist eine gute Attacke. Ich sollte es mir auf jeden Fall mal überlegen. Wer kann es denn lernen? Jeder außer Traunfugil. Aber. Äh, Moment, hat Chelteran einen Schweif? Ha, äh, hat er einen Schweif? Kann ihn nicht drehen? Ah, man kann manchmal eigentlich Pokémon drehen, aber in manchen Spielen geht das nicht. Hier geht das nicht. Dass du das kannst, okay, du hast einen Schweif. Du hast auch einen Schweif. Äh, du hast einen Schweif. Du, glaube ich, auch. Ha, hat. Chelterer, Schweif, ich hab keine Ahnung, aber das sollten wir auf jeden Fall mal erlernen irgendwann. Das wäre eine gute Idee. Gibt es doch ein Fläschchen Eisen? Weil der Typ hat ja die ganze Zeit von Eisen gesprochen. Also kein Wunder, dass man das ja auch finden kann. Ich finde aber wirklich, dass jetzt hier in den 3D, in den, ja was heißt 3D-Spielen, in den Spielen, wo man auch ein bisschen diagonal gehen kann, dass dann Schutz ein bisschen schlecht ist. Hi? Und du bist... Oh, Maike, also. Ich heiße Urs. Uh, hi, Urs. Ich bin ein Trainer. Und ja, ich weiß, es ist etwas seltsam, dass es mich zum Training ausgerechnet hierher verschlagen hat. Wenn du magst, können wir zusammen weitergehen. Die wilden Pokémon in dieser Gegend sind wirklich nicht zu unterschätzen. Du schließt dich Urs an. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Ja, danke, Bro. Oder ist? keine Ahnung. Ha, da muss ich dir wohl oder übel zustimmen. Leute, die hier trainieren, wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Ja. Oh, uh, Doppelkampf? Hoch in den Bergen ist ein Kampf ein angemessener Gruß. Jeder gute Wanderer erhält beim Anblick von Felsen einen Energieschub. Es ist an der Zeit, etwas Dampf abzulassen. Und los. Alright. Also machen wir jetzt Doppelkämpfe hier mit Urs. Ich meine, im Englischen hieß er oder sie Riley. Ich weiß, ich, ich verwechsel jedes Mal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Gut, Wenn ich das jetzt hier sehe, ist es, glaube ich, ein Junge. Aber ich meine, immer gedacht zu haben, es wäre das andere Geschlecht. Also, in dem Fall es ist es wahrscheinlich ein Junge. Ich dachte dacht wahrscheinlich immer, dass es ein Mädchen ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ich tue mal Schilder raus, weil ich gerade so viel über ihn gesprochen habe. Ich schon mal gleich gucken, hinter seinem Popo. Ob der dann Schweif hat oder nicht? Ah doch hat er, doch hat er, okay. Hat er. Das sieht man gar nicht auf dem, auf diesem Sprite, wenn man im Menü ist. Deshalb habe ich mich gerade verwirrt. War mir nicht sicher. Doch hat er, macht alles Sinn. Es gibt Pokémon-Attacken, die manche Pokémon lernen können. Macht überhaupt keinen Sinn, dass sie es können. Und deshalb dachte ich, ich wäre wieder so ein Fall. Er kann Eisenschweif lernen, obwohl er keinen Schweif hat. So ein Ding. Aber nein, das war es nicht. Und er hat einen Lucario. Ja, sorry, ich musste dich jetzt leider auch killen. Aber dann geht der Kampf zumindest schneller vorbei. <lacht> sorry, <lacht> bitte nimmst mir nicht übel. Ich mache es nur, damit es schneller vorbei geht. Leider krieg ich keine XP für Lucario. Ich verstehe auch nicht, warum man das äh, Pokémon neben sich angreifen kann. Also ich meine, wenn man eine Attacke einsetzt, die nur ein Pokémon angreift, die genau, nur ein Pokémon trifft, dann kannst du es auf deinen auf deinen Mitstreiter einsetzen. Warum? Habe ich mich schon immer gefragt, warum das geht. Ich kann es ja gleich mal zeigen. Weil jetzt kann ich sowieso kein Erdbeben einsetzen, wenn, wenn dann ein Golbert ist, auch rumfliegen. Wahrscheinlich Schwebe oder so. Der ja, gute jetzt... Ach, aber ihr seht, ich kann es auswählen. Es ist fehlgeschlagen. Seht ihr, was ich meine? Das ist einfach dumm. Jetzt habe ich Zeit verschwendet dadurch. Nice. Ach Gott. Aber als ob Uwas kein weiteres Pokémon hat. Und irgendwie will ich immer Riley sagen. Ich meine, da heißt es auch Riley im Englischen. Immer war. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Der Typ ist so vergesslich. So, Mann, wir hatten ja eine in dem Wald. In der Nähe vom von von Ewigenau, meine ich. Da gab es ja so einen Wald. Von Flori nach oben, den Wald, meine ich. Und da gab es ja auch einen. Charakter, der uns gefolgt ist, weil wir sie, ähm, zur Stadt bringen sollten. Und der hier? Ich weiß nicht. Also sie, an sie kann ich mich erinnern. Immer. Immer wenn ich an den Wald denke, kann ich mich daran erinnern, dass man mit ihr da rumgelaufen ist. Aber an dieser Insel? Nicht immer. Ich vergesse das manchmal. Wisst ihr, was ich meine? Charakter ist so ein bisschen vergesslich, weil er nicht wichtig ist. Und dieser Ort scheint auch nicht wichtig zu sein. Also ich meine, hier ist nicht, ist es nicht hundertprozentig notwendig, hinzugehen. Optional so gesehen. Und mein Gott, dauert dieser blöde Kampf lang, jetzt beende es! Oh nein, bitte quill mich nicht. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein, Gott. Alles gut, keine Sorge, ich nein, natürlich alles berechnet, dass nein, das überlebst. Ich hab mich irgendwie nein, nicht aufgepasst oder so, nein, nein, einfach nur nein, Nein, nein, nein, ich nein, nein, aufgepasst und... Dafür gesorgt, dass es dir gut geht in diesem Kampf, ja, so war das. Und schöne level up sehe ich hier, schön schön. Dafür bin ich hergekommen. Holla, die Höhe! Okay, ich habe mich wieder beruhigt. <lacht> das ist wie so eine Person. Ich mache vor keinem Berg halt, da kannst du mir glauben. Selbst bei einem Berg von Essen werde ich meine Fahne am Gipfel hissen. Eigentlich tut es ja auch ein einfaches Hallo, wenn du in den Bergen jemanden triffst. Außerdem sind wir hier gar nicht in den Bergen. Ja. Schön, dass du das auch mal bemerkt hast. Doppelkampf! Und Schutz nicht mehr. Verdammt, ich habe keinen Schutz mehr. Wenn ich dich besiegt... Äh, wenn ich dich besiegt habe, dann wäre das mein 100er Sieg in Folge. Los geht's. Ich würde dir ordentlich Respekt für Karate einblühen. Aha, hundertster Sieg in Folge. Es tut mir leid, deinen Streak kaputt zu machen, aber ich muss. Ich, ich, es, verlieren ist keine Option für mich. Also muss ich es leider abbrechen hier für dich. Hier und jetzt. Nö, nee, nö, nee, süßes kleines Charmian, ja, ja, ja, Süßes kleines Charmian stimmt mir zu. Es greift an. Na ja gut, wenn es weiterwickelt, wäre es wahrscheinlich schon gewonnen. So stark wie wir sind. Du du! Aber endlich mal kämpfe, die nicht äh, schnell vorbeigehen. Das ist mal interessanter hier. bisschen schwieriger. Oh, ich habe nur gelesen, Vergeltung. Ich dachte mir, wenn das auf mich geht, bin ich bestimmt tot. Und ja, es ist es gegen auf mich. Okay, komm, Townfugil. Die haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Oh, süßes. Süßes Team habe ich da aufgebaut. So, Gibb du bist erstmal weg. Das war echt nicht nett von dir. Ah! Wie gesagt, es war echt nicht nett von dir, was du getan hast. Also stirb! Du, du, du, du, du, du, du. Ja, Schild der Ecke. Ja. Im hellen greifst du mich nicht an. Und wie man gerade gesehen hat, sind meine Pokémon wieder geheilt. Anscheinend heilt mich Riley oder Uwas, genauso wie die eine in dem Wald. habe ich mir schon gedacht. Das ist zumindest ganz gut. Das soll sehr effektiv sein. Nicht? Nö, ne, normal anscheinend. Okay. Dann habe ich das irgendwie verwechselt. Naja, egal. Du bist trotzdem down. Egal was ist. Also, ciao. Ich wie frustrierend diese Niederlage ist. Entschuldige, das war wohl etwas großmäulig von mir. Also die eine tut mir wirklich leid, ne? dass ich ihren Street kaputt gemacht habe. Ich werde mein Bestes versuchen, Stahl mit bloßen Fäusten zu zertrümmern. Wie viele Jahre ich dafür wohl brauchen werde Klar. Ich hoffe eines Tages Hilda an besiegen zu können. Okay, sie hat vielleicht so drei Orten oder so. Und damals gesehen, alle pumpen sind geheilt mal kurz das Item da oben, falls ein wildes Pokémon das nicht juckt. Okay, ein Magnet. Ich meine, es versteckt Elektroattacken. Noch haben wir keine Elektroattacken bei unseren Pokémon, aber ich kann euch versichern, ich habe das geplant. Eisentafel, versteckt... Ah, versteckte Stahlattacken, oder? Drei Lebewesen brachte das Urwesen hervor, um Zeit und Raum zu binden. Okay. Drei Lebewesen verbinden Zeit und Raum. Hm... Das behalten wir mal im Kopf, würde ich sagen. Und da geht's weiter. Deshalb gehe ich nach links. Hier links gibt's irgendwie noch einen Bonus. Welcome to Bonus Stage. Du, du, du, du, du. Die Leute von der Flatebook Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Hey, das ist kein Spielsport. Wenn du spielen willst, dann tritt gegen mich an. Äh, okay. Du, oh Gott, fünf Pokémon. Oh Gott, das ist aber... Ja gut, das ist schon ein krasser Spielplatz. Hier, ich kann euch einfach alle zermürben. Easy peasy. Will ich jetzt Erdbeben wieder aufbringen? Ja, komm, warum nicht? Sorry, Lucario. Was muss getan werden? Damit das Ganze hier schneller vorbeigeht. Ich meine, Kleinstein kann trotzdem von Erdbeben getroffen werden. Auch wenn er hier gerade. Oh, auch wenn er hier gerade am Schweben ist. Trotzdem glaube glaub ich wirklich, dass Kleinstein davon getroffen werden kann. <lacht> Bringt doch gar nichts an XP. <lacht> es ist nur ein kleiner Stein. Ich meine, wenn du einen kleinen Stein da hast, kriegst du wahrscheinlich sowieso kaum an XP. Macht schon irgendwo Sinn. Ich meine, Rasier wird das aber auch gut gehen. Oder? Ja, doch. <lacht> Weiter so. Gut gemacht. Du Sogar ein Crit bei einem. Weil das ja auch voll nötig war. Nice. Scorpio müsste noch ein bisschen gelevelt werden. Weil jetzt gerade in dieser Höhle ist einfach Cheltera am besten geeignet. Starlos! Starlos. Ja, dann muss ich erdbeben machen. Sorry. Du, du, ah, du. Was? Überlebt? Krass. Status hat einfach Erdbeben überlebt. Das war krass. Aber nicht so krass wie der Fakt, dass ich trotzdem gewonnen habe. Haha. Du kannst trotzdem nichts tun. Haha. haben keine Wirkung auf mich. Du Idiot. Ich bin Typ Boden. Und jetzt stirbt dafür. Oh. Oh, Eiszahn. Oh, oh, aua. Geistzahn ja. ah, ah, mein gott habe ich hab ich nichts dafür hyper, will ich aber nicht verschwenden, die sind super. Ich meine die sind hyper ah, scheiße. komm aufgetaucht. Ja! Oh, hab ich Glück gehabt! Bam! Wahrscheinlich durch die Liebe, die es zu mir hat. Schön. Und das war's mit euch. Vielleicht sollte ich zur Arena gehen, um dort zu trainieren. Du hast mich an die Wand gespiegelt. Äh, okay. Cool. Soweit ich weiß, hat Fight in seiner Kindheit hier oft gespielt. Cool. Ursprünglich wollte man diesen Ort für die Außenwelt unzugänglich machen, aber dann wurde anders entschieden, damit sich Pokémon und Menschen hier treffen können. Ja, mein Lieblingstreffpunkt in ganz Pokémon, diese random Eiseninsel irgendwo ganz weit außerhalb. Man kennt's. Und, äh, hey, wilde Pokémon sind anscheinend jetzt gedoppelt. Man, ja, ich, ich kann zu diesem Ort sagen, dass man, dass, dass ich viele Clips gesehen habe, wie Leute hier Shinies bekommen haben. Aber dann sich der Partner hier Urs gedacht hat, nö, ich bring's mal um, weil er greift ja mit an. Und das ist schon mies, wenn du hier ein Shiny findest. Also das ist jetzt wirklich so eine, der Ort, in ganz Sinn nur, wo du keinen Schein finden möchtest. Glaube ich so zumindest. Okay, gut, im Großmoor könnte man das auch sagen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre, um ehrlich zu sein. Hey, man kann ich hier direkt abkürzen. Oh ne, geht's nicht, das ist was anderes. Das ist hier für ein Item. Moment, was? Da unten ist Team Galactic? Was machen die denn schon wieder hier? meine, dieser Ort wird doch optional. Moment, ist wahrscheinlich ein Item, oder? Nein? Keine Ahnung, bestimmt ist hier ein Item, aber ich finde es gerade nicht. Ich versuche nur schnell durch... Ich wollte gerade sagen, schnell durchzukommen, bevor ein wildes Pokémon erscheint. Da erscheinen die schon. Es wirkt so ein bisschen so, äh, in dieser Animation, als wären die Charakter, also ich und äh, Urs, einfach so stuck, einfach so null Frames. Einfach so ein PNG von uns. So wirkt das manchmal. Ihr achtet mal drauf. Die bewegen sich einfach gar nicht. Manchmal schon ein bisschen komisch das Ganze. Level 35 mit Charmian. Bald Level 40. Nicht, dass ich jetzt das auf Level 40 wickelt, aber das sollte man auf jeden Fall bei Level, Level 40 erreichen. Starke Pokémon! Starke Trainer! Fällt ja ein Ort ein, an dem man besser trainieren kann als hier? Wenn wir jetzt kämpfen, werden sowohl deine als auch meine Pokémon stärker. Wir profitieren also beide davon. Nicht schlecht, oder? Na komm, let's go. Er hat recht, also ich bin bereit dafür. Die wollen hier nur trainieren. Ich habe auch Bock hier zu trainieren. Also lass uns das tun. Bonita ähm, und Pelipa. Polita, Pelipa, Benita, Polita. Ähm, ja, Tails wäre ja eigentlich ganz gut. Deshalb switch ich rüber zu Tails. Oh. Ja, gut. Ich dachte, du greifst Pelipa an, aber nö, du greifst, äh, Punita an. Das ist auch ein Grund, alles klar. Also, schön, dass sie äh, Pelipa hat, aber. Er hat wirklich immer noch nur ein Punita, kein Galoppa? Warum frage ich eigentlich noch? Ganz ehrlich... Warum frage ich überhaupt noch? Es macht keinen Sinn. Ciao, ciao, ciao. Ja, wegen Muschelglocke halte ich doch so ein Kp. Ich glaube mittlerweile ist Muschelglocke nicht mehr so gut. Vielleicht gebe ich äh, Tails einfach mal eine Beere, wenn ich ihn sowieso nicht so oft benutze. Ich weiß nicht. Bären benutze ich sowieso ungern bei Pokémon. Apollo, aha. Na, perfekt, dass ich da Tails rausgenommen habe für Bis. nom Ciao, Alpollo! Oh, ja. ja gut, es hört sich ein bisschen anders an, wenn es äh, stirbt, aber... Also, sein Kampf hat sich so Na Naja. Auf wen? Auf wen? Auf Lucario. Alright. Warum kreide schräg? Greif es doch einfach an. Muss das sein? Greif es doch einfach an. Boyelin. Hey! Da will er mich nachmachen. Aber hey, er hat immerhin ein Boyelin und kein Bammelin, so wie mein Rivale. Immerhin. Aber ich denke schon, dass äh, das nächste Mal, wenn wir unseren Rivalen bekämpfen müssen, dass er dann vorbereitet ist auf uns. Deshalb wir sollten uns darauf vorbereiten, dass er auf uns vorbereitet ist, damit er nicht mehr auf uns vorbereitet ist, damit wir auf ihn vorbereitet sind. So ungefähr. So, schau. Du bist nämlich down und die andere Trainerin die hat immer noch zwei Pokémon. Kann natürlich nicht beide auf einmal reinsenden, sonst wäre das natürlich praktisch. Immerhin ein paar Level-Ups, Knirscher wäre. Du? Ehrlich? Beißt mit scharfen reißt und zu und senkt eventuell die Verteidigung. Ist in... Also bei Biss ist es halt so, es macht weniger Damage als Knirscher, aber statt, also bei Knirscher senkt eventuell die Verteidigung und Biss kann das Pokémon zurückschrecken lassen. Aber ganz ehrlich, wir haben sowieso andere Pummel mit Biss. Ich möchte gerne Knirscher haben, weil Knirscher finde ich persönlich besser als Biss. Meiner Meinung nach ist das besser. Macht einfach mehr Damage und Verteidigung. Ist ganz nett, aber ich bin da eigentlich für den Damage Booster. Außerdem setzt man Biss nicht ein, damit das Pummel zurückschreckt. Meistens setzt man Biss sowieso dann ein, weil es. Äh eine Effektivität gegen was anderes hat, oder weil deine anderen Attacken gerade nicht wirken. Naja, wie auch immer. Ein Pokémon hat sie jetzt noch. Dann hau mal raus hier. Was hast du? Ja, daneben, ne? Oh, Mogelbaum. Ach, Mogelt. Oha, das geht gar nicht. Lauf auf zu Mogeln, man! Bewässer ihn jetzt. Cascade! Bam! Instant K.O. Ist anfällig gegen Wasser. Da ist es nicht. Yeah. Und Tate sollte wahrscheinlich jetzt Level bekommen, oder? Yes! Nice. Okay. Cooler Kampf. Das war ein toller Kampf. Deine Pokémon und du arbeiten sehr gut zusammen. Ich wäre lieber durch einen Sieg stärker geworden. Tja, man kann nicht immer gewinnen. You snooze, you lose. Starke Pokémon, und starke Trainer haben für einen starken Geist und gute. Teamarbeiten muss man immer zu und überall trainieren. Ja, diese Mine ist mittlerweile verlassen, doch es leben weiterhin Pokémon dort. Jeder findet irgendwann einen Ort, den er als Zuhause bezeichnen kann. Und hier hören wir für heute auf. Nächstes Mal geht's weiter auf der Eiseninsel und wahrscheinlich bei der, bei dem See der Kühnheit.